Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir das neue Update vom Sonic Speed Simulator. Ich war am Anfang sehr skeptisch, da ich das vorletzte Update nicht mochte. Victor meinte, aber das letzte Update war in Ordnung und deswegen habe ich mir das Update jetzt wieder angeguckt. Und ich muss euch sagen, jetzt nachdem ich mir angeguckt habe, bin ich wirklich begeistert. Also viel Spaß mit dem Video. Rennen beginnt Lost Valley. Ja klar, erstmal das Rennen machen. Bevor irgendwas passiert, ein Rennen machen. Habe ich Sound an? Ja, ich habe Sound dann wahrscheinlich viel zu laut. Erster, war ziemlich einfach. Okay. So hier haben wir das Strandparty Event in oh in fünf Minuten. Strand Eili Event. Haben die Beach Party mit Strand Eili übersetzt? Was soll denn das überhaupt bedeuten? Verwendet in sechs Tagen 20 Stunden 50 Minuten 25 Sekunden würde ich mal vermuten und der Ultra Preis ist so ein Beach Party Sonic und so ein oh, ich bin etwas hübscher gemacht Amy. Okay. Jetzt sind nicht wirklich Skins, für die ich mich so sehr interessiere. Jetzt abschalten. Klar, ich könnte ihn jetzt kaufen, aber ich interessiere mich nicht wirklich für diesen Skin. Ja, und ich muss halt gekocht. Warum gekocht? Also ich muss Hot Dogs kochen, wie es aussieht. Datenträger entdeckt. Ah ja, die Datenträger von Eggman sind auch noch da. Und jetzt sind hier halt Hotdogs. die muss man sammeln. Okay, und für 100 Hot Dogs. Ich meine, immerhin haben sie es jetzt wieder so gemacht, dass die ersten Ziele niedrig sind. Dass man schon was bekommt, wenn man erstmal nur 100 Hotdogs sammelt. Ich merke auch, ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell unterwegs. Hier gibt es wieder die Hot Dogs. Gut, sie sind an denselben gewohnten Stellen, woher man sie auch kennt. Das gefällt mir immerhin. Ja, deswegen habe ich mein Roblox auf Englisch. Ja, ich finde es ja ganz lustig mit diesen Übersetzungen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich darüber aufrege, dass sie falsch sind. Es ist halt nur jedes Mal lustig, zu sehen, was dabei rumkommt. So. Und es strengt das Gehirn ja auch ein bisschen an, so rückwärts denken. Was könnte dieses Wort denn schlecht übersetzt auf Englisch gewesen sein? So, ich gehe jetzt aber auch einmal hier in diese Welt. Vielleicht finde ich da ja auch ein paar Hot Dogs, weil mit meiner aktuellen Geschwindigkeit bin ich hier auch ein bisschen besser aufgehoben. Ich habe 15 Millionen Sonic Coins. M meinst du die Ringe? Wahrscheinlich meinst du die Ringe. Ja, wollen wir mal schnelle Musik anmachen. So. Finde 100 Datenträger, um Stealth Suit Sonic zu verdienen. Genau, der ist hier immer noch und denkt sich so, Bro, warum hast du mich immer noch nicht freigelassen? Waren hier nicht mal Stangen vor? Ich weiß nicht, ob da Stangen vor waren. Ich habe es wieder nicht in Erinnerung. Aber eine Karte gab es immer hier, genau. Aber das, das hier finde ich anstrengend. Man muss, das hier ist halt das vorletzte Update gewesen. Und da hatte ich so gar keinen Bock, alle diese Disks zu sammeln. Immerhin bleiben die Disks. Immerhin bleibt das, dass man nicht auf begrenzte Zeit war. Das heißt, das ist ein Langzeitziel, das man sich setzen kann. Bin aber kein Fan davon und ich muss sagen, das ist echt zu laut. Es geht gar nicht leiser. Okay, dann muss ich kurz auf meinem PC leiser stellen. So. Und hier ist noch eine Disc, okay. Aber Hot Dogs finde ich hier nicht. Schade. Ich habe 49 Millionen Ringe. Ja, und ich habe 2 Millionen. Und im Gegensatz zu euch habe ich wahrscheinlich noch nie richtig Ringe ausgegeben. Außer am Anfang, wo ich es einmal geguckt habe. Das letzte Event habe ich ja nicht gespielt. Da meinte Victor, das hätte sich eigentlich gelohnt, weil ich dann guten Schau bekommen hätte. Ja, hätte sich wahrscheinlich gelohnt. Aber ich weiß nicht. Das vorletzte Update, das hat mich halt so abgeschreckt von Sonic Speed Simulator. Da hatte ich keine Lust mehr weiterzuspielen. Aber ich musste jetzt langsam wieder in die normale Welt zurückgehen, weil hier finde ich keine Hot Dogs. Und diese Welt hier ist zwar sehr groß und man kann hier schnell rennen und so, aber man hat ja nicht wirklich was davon, wenn man hier lang rennt. Und man kriegt nichts. Und ich habe mein Max-Level erreicht. Dann ist das ein guter Vorwand, um hier rauszukommen. Aber ich will noch nach da hinten rennen, weil hier... Oh! Hier drauf gab es immer eine Karte, aber die Karte ist nicht da. Alles klar. Alles klar, keine Karte hier. Vielleicht verwechsel ich den Spot auch. Ne, vielleicht verwechsel ich den auch. Nein, Na. Ja. Na gut, was ist mit dem Pet Simulator X-Update? Gibt kein Update. Wiedergeburt. So, Preston hat heute kein Update gemacht. Könnte den Titel ja mal ändern. So, Titel ist geändert. Und ich sammle jetzt mit meiner langsamen Geschwindigkeit erstmal Erfahrungspunkt, damit ich schneller werde. Sehr gut. Und jetzt sammle ich wieder ein paar Hot Dogs. Ich habe schon 91. 91 ist das gut. Komm, dann kurz. Blub, blub, blub, blub, blub, blub. So. Fantastisch, viel Spaß für diesen Strandschau Mein Geschenk für dich Ja, danke schön, Bro Und was ist, wenn ich keinen Strandschau möchte, hä? Huh? Amy, hast du mal daran gedacht, dass ich keinen Strandschau möchte? Ich weiß nicht, ist der Strandschau gut? Wisst ihr das, Leute? Go to Green Hill to party Ich bin noch Green Hill für Party Einen Augenblick Wir gucken einmal kurz, ob da gerade Party ist Strandparty-Event, yeah Was bringt mir die Party jetzt? Dass hier Ringe gespawnt sind. Ah ja, hier spawnen dann die ganze Zeit Ringe. Okay, das ist ganz cool, dass jetzt hier Ringe spawnen bei der Party. Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Also, was kriege ich jetzt eigentlich noch für Belohnung? Ach, sonst gar nichts mehr. Erstmal wieder durchlaufen durch die Ringe und dann wieder rein. Dann muss ich alle einsammeln vorher. Nee, die, die spawnen und dann kommen neue. Gib mir mehr Ringe. Ja, Mann. Das, das ist schon nett, so um Ringe zu farmen. Dann noch ein bisschen Hot Dogs nebenbei farmen. In Evolve, das ist sehr gut. Okay. Ja, so hart bin ich halt in Sonic Speed Simulator nicht drin, um mich wirklich mit den Chaos auseinanderzusetzen. Und schon um gar nicht die zu evolven. <lacht> Race is starting. Oh Gott, ist es ist so viel los. Jetzt fängt auch noch ein Rennen an. Das muss ich mir aber auch geben. So. Oh, warte mal. Was bringt mir das Rennen? Ich bin voll langsam. Na egal, es geht ja nur darum, an Rennen teilzunehmen. Vielleicht kommt ja wieder ein Event, wo wir dann 500 Rennen haben müssen. Und alle, die neu anfangen mit dem Spiel, denken sich so, bruh, woher soll ich 500 Rennen gemacht haben? Nein. Ah, jammern. So, bei 500 kriege ich dann noch so einen. Bei 1000 kriege ich drei. Ach so, ach so, dann habe ich mehrere. Und das macht Sinn, ja, dass ich die dann evolven kann. Verstehe. Na gut. Und dann könnte man halt weiter hier die Hot Dogs farmen. Wenn man das macht, dann hat man auf jeden Fall ein paar Schaus, die man evolven kann. Und laut Spy sind die gut, wenn die evolved sind. Ey. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich 500 Hotdogs sammeln möchte. Die Hotdogs scheinen aber diesmal nicht in Intervallen zu kommen, sondern wirklich die ganze Zeit da zu sein, oder? Weil wenn ja, dann finde ich das sehr gut. Das hat mich immer so genervt, dass die Sachen dann auch immer so zwischenzeitlich weg waren. Aber ich habe bisher noch keine Nachricht wahrgenommen, in der stand, yo, die Hotdogs sind jetzt wieder aufgetaucht. Ich denke mir, was für Hot Dogs aufgetaucht. Warum sollten Hot Dogs auftauchen? Ich habe nur so viele Ringe, weil ich das Spiel früher gesuchtet habe. Das Spiel gibt es doch erst seit halt einem Monat oder so. Wie viel früher kann das denn gewesen sein? Ja, seit zwei Monaten fast. So, und hier oben? Ne, hier oben gab es... Doch, gab es Hot Dogs, oder? Ne, gab es nicht. Was hatte ich denn da in Erinnerung? Ah, hier gibt es Hot Dogs. Mm, lecker, schmecker. Hot Dogs. So, jetzt müssen aber die Hot Dogs hier mal wieder nachkommen. Ah, hm. Mm. Nein, ich laufe an allen vorbei. Ich laufe an allen vorbei. Okay, das macht schon mehr Spaß, wenn die jetzt häufiger nachspawnen. Dann, dann, dann ist es schon cooler, hier Hotdogs zu farmen. Und dann kann man halt seine gewohnten Routen lang laufen. Ich gucke einmal nach, ob die Hotdogs auch in den anderen Welten sind. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Pony, willst du Exotic Pack? Ich weiß nicht mal, was ein Exotic Pad ist. Also, nee. Ehrlich gesagt, habe ich vor zwei Wochen gefarmt. Okay, ja, hier sind auch die Hot Dogs. das ist schön In der Welt habe ich nämlich immer gerne gefarmt Weil hier konnte man diesen machen Und jetzt gehen meine Hot Dogs hoch Ah, ja, yeah, Mann Das sage ich immer zu Hot Dogs. Und dann gab es hier die nächsten Hot Dogs. Oh, oder man kriegt sie halt nicht Aber da oben drauf, hier mm, Gute Hot Dogs. Das gefällt mir ja, dann natürlich noch die Hot Dogs mit dem... Das, das finde ich schön, dass die Hot Dogs jetzt jederzeit überall sind. Das ist ein gutes Update. Also jetzt kommt das Jump'n'Run, bei dem ich immer runterfalle. Ich versuche jetzt diesmal das beim ersten Versuch, ohne runterzufallen. Ich weiß, ich übernehme mich da vielleicht ein bisschen, aber ich bin sehr konzentriert. Und ich habe es geschafft. Ja, Conny, löse den Code Sonic Central, okay? Dann versuche ich das mal. Menü. Wo kann ich das machen? Im Shop. Codes einlösen. Gebe ich den Code ein Sonic Central. Und success. Fully redeemed Sonic Central. Was habe ich dafür jetzt bekommen? Hab ich einen neuen Skin oder so? <lacht> ich glaube nicht. Na, erstmal hier den Hotdog mitnehmen. In hier war Farben immer in Ordnung, finde ich. Uch! hä, hey, was ist denn da passiert? Das hatte ich ja noch nie. Na, hier, erstmal die mitnehmen. Na, ja, komm, egal, wenn ich nicht alle Hotdogs bekomme. Aber jetzt gibt es so viele, das finde ich schön. Okay. Ich Muss sagen, das Beach Party-Update ist gut. Haben die gut gemacht. Du hast einen Ami Chow bekommen. Okay. Ist ja gut. Beach Chow habe ich einen. Blauer Chow, roter Chow. Amy Chow. Ach, ein Amy Chow meinst du wahrscheinlich. weil ich an den Amy Chow gekommen wäre, wüsste ich sonst auch nicht. Okay, Sonic Central für Amy Chow. Ich kann mal wieder nicht einschätzen, ob der gut ist. Keine Ahnung. Wenn ich unbedingt irgendeinen Chow wechseln soll, dann schreibt es mir. Ich weiß es nicht. Ich blicke bei den Dingern nicht durch. Ich habe auch keine Lust, das alles nachzurechnen. Nein! Ist das passiert? Na gut, dann machen wir jetzt diesen hier. Besonders wild sein. Und so, jetzt kommt die schlechteste Welt im Sonic Speed Simulator. Einmal quer durch. Für ein paar Hot Dogs. Ein paar zumindest. dir auch, please. Mm. Und direkt weiter äh, zu Hilltop. Ich will nicht mehr zu Hilltop, ich bin noch schon. So, und hier einfach durch. Ah! Oh. Ja, was? Was da passiert? Wir machen ganz ruhig. Okay, ich sehe nichts. Die Kamera wollte nicht mitspielen. Was ist los, dass die Kamera inzwischen so lange nicht mitklippen will, weil ich zu schnell bin, oder wie? Hui! Die Platte da unten sieht komisch aus, aber okay. Aber jetzt kann ich auch endlich mal erleben, wie es ist hier, solche Collectibles zu farben. Weil Victor hat mir gesagt, ja, bei diesem einen Event hat er immer Hilltop gemacht. Und ich konnte das nicht machen. Ich konnte hier nicht farmen, weil ich hatte nicht die ausreichenden Rebirths, um hier zu farmen. Und er meinte, er war immer auf den Rails. Also gehe ich jetzt auch mal auf die Rails rauf, wenn ich das nächste Mal in der Nähe bin. Ja, Mann. Und jetzt einfach chillen. Und dann habe ich gleich die 500 zusammen. Und 500. Perfekt. Und jetzt geht immer weiter. Keep up doing. Ja, bla bla. Geil. Conny, löse 25 Count Amazing ein. Okay, dann werde ich das machen. So, wir gehen auf den Shop. Dann auf Codes. Und dann gebe ich einfach mal ein... 25k, redeemed, successfully redeemed. Ich weiß nicht, was es mir gebracht hat, aber egal. Und als nächstes natürlich noch den Code AMAZING35. So, eingegeben, war auch successfully redeemed. Und ich weiß wieder nicht, was ich bekommen habe. Das finde ich immer so schön, wenn ich Codes eingebe und nicht weiß, wofür sie sind. Aber sie haben mir auf jeden Fall irgendwas gebracht. Wahrscheinlich Chaos oder Geld oder Erfahrung, weiß man nicht. Vielleicht dieser komische Trail. Auf jeden Fall, ich habe einen Schau mehr als vorher. Nee, ach ja, habe ich nicht bekommen. Das war jetzt Beach Chao, deswegen habe schon zwei Beach Chaos. Erstmal hier die ganzen Hotdogs mitnehmen, weil ich brauche ja nur noch 1000, oder? Ja, ich brauche nur noch 1000, dann kriege ich nochmal drei und dann habe ich genug, um die zu evolven. Und also nicht mal nur noch 1000, ich brauche nur noch 500, ne? Ja, ich brauche nur noch 500 Hotdogs. Und 500 habe ich ja insgesamt schon bekommen. Das heißt, das wird jetzt ziemlich einfach sogar. Okay, all meine Vorurteile zu dem Update nehme ich zurück Ich habe übrigens einen Magnet bekommen, merke ich gerade Also das war dann wahrscheinlich einer der beiden Codes Wenn ihr Bock auf einen schnellen Magneten habt, dann gebt diesen Code ein also, einen der beiden Codes ein. Am besten beide. Weil Magnet ist sehr geil. Ich kann an den Sachen vorbeilaufen und sammle sie trotzdem ein. Und das brauchen Leute wie ich, die nicht so präzise sind. Ich würde jetzt gerne auf die Gleise hier und dann einfach weiter grinden. Jammern. Das eine Stunde Magnet. Das waren beide Codes. Okay, beide Codes. Oh. Ah, oh, eine Stunde sogar. Darauf habe ich nicht geachtet. Das ist geil. Jetzt einfach eine Stunde lang hier über die Rails grinden. Und dann farmt sich alles von alleine. Die Datenträger haben sich versteckt. Ja, ist mir vollkommen egal, diese Datenträger. Die hasse ich so sehr. Ich will die gar nicht sammeln. Beide geben 30 Minuten. Nice. Oh, ich ich habe wieder nicht hingeguckt. Immer wenn ich auf den Chat gucke. Aber man muss auch auf den Chat gucken. Wenn ich nicht auf den Chat gucken würde, warum streame ich dann live, ne? Jetzt erstmal hier wieder alle einsammeln. Hab schon 744. Laufen wir einmal hier lang. So, hui. So, dann wieder hier hoch. Hier einmal rundherum. Und wieder rauf auf die Strecke. Sind das da hinten etwa Hotdogs? Oh mein Gott, ich habe Hotdogs gefunden. Mh... Mm. Stell dir vor, du bist Sonic und wirst von Amy losgeschickt, um Hot Dogs von der Straße aufzusammeln, damit die Beach Party ein Knaller wird. Hey Sonic, danke, dass du die Hot Dogs mitgebracht hast. Wo hast du die denn alle gefunden? Ja, also die lagen einfach auf dem Boden. Ich meine, so ist das Leben. Jetzt bin ich zu früh abgesprungen und in die Laberei. Conny, du bist mein Lieblings-Youtuber. Ich bin auch mein Lieblings-Youtuber. Da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Das ist gut. Bitte wieder spawnen. Please, please, please. Nee, doch nicht. Dann laufe ich diesmal in die Richtung. Und jetzt zurück. Nein! Ah, Mist, ich wollte auf das Gleis rauf. Nice leben, ja. So, jetzt schaffe ich aufs Gleis. Aber falsche Richtung muss in die andere Richtung. Also nochmal, zweiter Versuch. Hast du schon dir das experten schauen? Nee. Was Schaus angeht. Nein, wo sind die hin? Die waren doch da eben alle. Habt ihr gesehen, wie die despawned sind, als ich gekommen bin? Was sollte das denn? So, und jetzt in die richtige Richtung. Hm. Weil hier sind die ganzen Hot Dogs, die ich will. Ja, ich war zu schnell. Ich war einfach zu schnell, Leute. So kennt man mich. Schaffe ich das da hoch? Nee, schaffe ich safe nicht. Na gut, ich gehe wieder woanders lang. Ja, ich weiß, die Ersteller laden Hot Dogs nach. Ja, das kann sehr gut sein, dass sie das machen, weil spart Ressourcen. Und das wird auch was in die Richtung gewesen sein. Aber war trotzdem frech. Sie haben mir Hoffnungen gemacht mit den Hot Dogs. Hm. Aber jetzt habe ich schon die 1000. Das bedeutet. Oh yeah, you, you, you, you, you ja, schriechen und so. Jetzt habe ich diese ganzen Chaos bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt einmal nicht auf den Shop, sondern auf Charakter, dann auf Chaos Und dann habe ich hier mein Beat schauen. Dann gehe ich auf entwickeln. Und jetzt ist er entwickelt und hat 300 XP und 40 Ringe und das in der Standardausführung. Alles klar. Äh, ich glaube... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist mein schlechtester. Also, kommt der weg? Nein, nicht weg, sondern nicht mehr ausrüsten. so. Aber dafür den jetzt ausrüsten. So. Und jetzt habe ich einen guten Schauer ausgerüstet. Der muss jetzt nur noch mitgelevelt werden. Und das kriegen wir, glaube ich, sehr schnell hin. So, level up, level up, level up, please. Und natürlich noch die weiteren Hotdogs sammeln, damit ich die weiteren Skins haben kann. Auch wenn ich die wahrscheinlich nie spielen werde. Also diese Beach Skins, schön und gut, ist aber nicht so mein Fall. Conny, wusstest du, dass die Hotdogs Dogs Chili Dogs heißen? Oh. Darauf habe ich nicht geachtet, das kann gut sein. Das kann wirklich sehr gut sein. Aber steht hier nirgends. Ah doch, hier Chili Dogs. Äh, habe ich auch gesagt, Chili Dogs, kennt man doch. Also Leute, skipp nochmal zurück und dann zeigt mir eine Stelle, wo ich Hot Dogs gesagt habe. Ich würde niemals Hot Dogs sagen. Also für wen haltet ihr mich eigentlich? Für einen Hot Dog Sager? Pff, jetzt will ich in die Richtung hier. Ja. Ich habe die 26 Rebirths. Ja, äh, ich habe 16 Rebirths. So, die nächsten 3000 dauern aber. Und 7000... Eigentlich brauche ich das gar nicht weiter spielen. Natürlich, die Skins haben es cool... Skins sind was sehr Besonderes in solchen Spielen. Wenn man jeden hat, dann ist das schon Flex. Aber irgendwo weiß ich nicht, ob ich jetzt so lange farmen möchte, um die zwei Skins dann zu bekommen, die ich niemals spielen würde. Also ich würde sie wahrscheinlich so ein, zweimal spielen, weil ich sie habe. Aber ich finde die nicht so cool, die Skins. Ich meine, hier, der Skin finde ich richtig lame. Den Skin, naja. Äh. Das ist genauso hier wie dieser Rider Sonic. Würde ich auch nicht wirklich spielen. Hier wurde ich einfach abgestoßen. Alles klar. Lauf ich weiter in die Richtung. So. aber oh, hier sind keine Hot Dogs. Wo sind die Hot Dogs? Da vorne. Sehr gut. Nein, Hot Dogs. Mm. Ich meine Chili Dogs. Ich habe die ganze Zeit Chili Dogs gesagt. Wirklich. Ja, Hot Dogs Farm macht... Äh, Chili Dogs, Chili Dogs. Chili Dogs Farm macht Spaß. Ist angenehm, weil es so viele gibt. Und vor allem mit Magnet zusammen. Das macht dann schon Spaß. Ich muss nicht mal ansatzweise präzise hier langlaufen. Ich sammle alles ein. Ich habe jetzt 1500. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Aber einfach weitermachen. Einfach weitermachen, sage ich immer. Hm. Sailor Tails immer noch Beste. Ja, Sailor Tails ist ganz cool. Tails finde ich sowieso einer der coolsten Skins. Habt ihr gesehen, wie ich gerade die Spur gewechselt habe? Und das war, ich wusste, dass da hinten die Spur endet. Und jetzt werde ich hier die Hot Dogs mitnehmen, die ich beim letzten Mal liegen lassen habe. Nein! Nein! Ich wollte die Hot Dogs mitnehmen, die ich beim letzten Mal liegen lassen habe. Naja, dann kann ich jetzt die Hot Dogs mitnehmen, die hier in meinem Spot. Sonst war da vorne so... Bam! Ah, das tut gut. Jetzt natürlich dir noch alle mitnehmen. Drrrt. Hä? Danke, danke, Sonic. Ich, ich muss zugeben, ich habe auch nicht rechtzeitig Leertaste gedrückt. Was ist dein Lieblingsskin? Ich glaube, ganz normaler Tails-Skin ist mein Lieblingsskin. Den nehme ich auch wieder rein. Den Sonic-Skin, den hatte ich nur beim letzten Update. Tails, ganz normal, ist schon cool. Ich mag auch die Animation mit Tails da hinten. Dass sie daran gedacht haben. Ich meine, die hätten ja auch es billig machen können und jedem Skin dieselbe Animation geben können fürs Laufen. Aber nein, wenn Tails schnell ist... Dann macht Tails auch diesen komischen, äh, Tails-Propeller, den man auch aus den Serien und so kennt. Ui. Nein! Äh! Ach, egal. Ich bin in deinem Server. Bin Hilltop am Spawn. Ich bin auch Hilltop am Spawn. Na, ja, hier sind ja gar keine Hotdogs. Ich meine Chili-Dogs. Ich dachte, hier wären Chili-Dogs. Nein, hm, naja. Einfach mal hier lang. Hier bin ich doch noch nie lang, oder? Ah, ich bin gerade gesprungen, weil ich hatte so eine Vorsehung. Hier war das Ding. Doch, das war das Ding, wo man immer runterfällt. Und hier waren die Chili Dogs, die ich mitnehmen wollte beim letzten Mal. Okay. Langsam fügt sich die Map bei mir im Kopf auch zusammen. Warte, wenn die hier alle da sind, dann sind doch eigentlich auch die Dinger wieder am Spawn da, oder? Ich kann aber nicht aufhören. Die sind überall... Chili Dogs. Überall. Warte, ich will nochmal zurück zum Spawn. So, die müssten noch hier wieder liegen, oder? Nee, doch nicht. Schade. Mein Beach-Show ist jetzt Level 40. Hab, habt ihr das gelesen? Ich hab's nicht rechtzeitig gesehen. So, aber ich bin jetzt die ganze Zeit nur noch am Farmen. Und ich würde auch gerne weiter farmen. Es macht schon Spaß. Aber irgendwo muss ich auch einen Schlussstrich ziehen. Und ich glaube, bei 2000 Chili Dogs, die ich hier zusammengefarmt habe, kann ich jetzt langsam auch mal einen Schlussstrich ziehen. Wenn euch das hier gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne selber Sonic Speed Simulator spielen. Das macht immer noch Spaß. Ich war halt wirklich abgeneigt von dem Spiel wegen dem vorletzten Update. Aber das Update ist wieder angenehm. Das, das ist schön, da macht es schon Spaß zu farmen. Vor allem, weil die Dinger in jeder Welt an allen Stellen sind. Es ist geil, muss ich so sagen. Aber das wäre es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abonnenten. Bis dann und ciao!